Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute soll es mal darum gehen, ja, dir ein paar Impulse mit auf den Weg zu geben, ja, zum Thema Lead-Gewinnung, Interessentengewinnung. Denn oft, ja, kommen so die Fragen, gerade bei Menschen, die jetzt mit dem Thema Internet-Marketing oder Online-Marketing-Strategien relativ, oder, oder sehr, sehr wenig Berührungspunkte haben, ähm, ist oft so die Frage, wie schaffe ich es denn eigentlich, ähm, neue Interessenten für mein Business zu gewinnen? Wie kann ich mir denn eine eigene E-Mail-Liste aufbauen? Und dazu eben einfach mal ein paar kurze Anregungen. Da ich das Video wieder kurz halten will, gehe ich nicht so sehr in die Tiefe, sondern spreche eigentlich einfach die Punkte nur an und gebe ein paar kleine Hinweise dazu. Ähm, wenn du zu den einzelnen Themen weitere Infos findest, dann schau einfach mal in meinem Blog vorbei. Link findest du unterhalb in der Beschreibung und ähm, ja dort ähm, dann die Suchfunktion nutzen. Dort findest du ja dann weitere Informationen zu den verschiedenen Themen. Okay, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Lass uns mal diese fünf Möglichkeiten durchgehen. Eine Möglichkeit ist sicherlich das Schalten einer äh, Werbeanzeige, ja, zum Beispiel ähm, pay, pay, pay per Click, also PPC, ähm, ja, zum Beispiel über Facebook Ads oder Google AdWords oder solche Dinge. Ähm, dort ähm, schaltest du einfach eine Anzeige, ja und wenn äh, deine Anzeige gut gemacht ist und jemand klickt, in, in, in, ein Interessent klickt dann da drauf, dann wird er quasi weitergeleitet eben auf deinen Inhalt. Das kann zum Beispiel auch eine Landingpage oder eine Lead-Capture-Seite sein, wo dann eben ja weitere Informationen, ähm, ich sag mal, gratis rausgegeben werden im Austausch ja, gegen die Kontaktdaten, sei es E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name, was auch immer du dort abfragst. Hier gilt: umso weniger du ähm, ja, abfragst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich auch einträgt, außer du hast jetzt wirklich etwas, wo, wo die Menschen auf jeden Fall haben wollen und ähm, ja auch bereit sind dann dementsprechend die Telefonnummern und komplett alle Kontaktdaten nicht zu hinterlegen. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie du ja an neue Leads, an neue Interessenten in deinem Business kommst. Die zweite Möglichkeit ist einfach durch das Verbreiten von Content, ähm, von, von Mehrwert, ja. Ähm, das können zum Beispiel über YouTube sein, über Videos, ja, über, über ähm, Podcast, ja, zum Beispiel iTunes oder ja, ähm, was es da auch noch an Formaten gibt. Ähm, wenn jemand dann diese Videos, Audios, Blogartikel oder ja was auch immer konsumiert, deine Inhalte gut findet und du weiterführende Informationen anbietest, zum Beispiel durch einen Eintrag in den Newsletter, in, ja, äh, ja, in deine Liste eben. Ähm, dann ist es sicherlich ein sehr, sehr guter Weg, ähm, ja, qualifizierte Interessenten zu gewinnen. Was aber die das Verbreiten von Content, das sind wir auch jetzt beim dritten Punkt, was diese ähm, Punkte gemeinsam haben, Video, Audio, ja, Blogartikel, ist, dass du sie an einem zentralen Ort sammeln solltest, ja, deinen eigenen Blog. Das heißt, der dritte Punkt ist, du solltest eine eigene Webseite haben, einen eigenen Blog, bei dem du wirklich auch regelmäßig wertvolle Inhalte veröffentlichst und dann dort diese Inhalte auch sammelst. Und deinen Interessenten da zur Verfügung stellst so baust du dir eben eine eigene präsenz im netz auf die unabhängig ist von anderen ähm, Kanälen ja weil du ja auch dort dann besucher über Suchmaschinen und so weiter generierst und ähm, dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt wenn dieser blog aufgebaut ist du content dort veröffentlicht hast dann solltest du auch dafür sorgen dass du ähm, das dass du auch diesen Blog so ausrichtest, dass, dass du neue Interessenten, neue äh, ja, Leads generieren kannst, indem du ja, zum Beispiel am Ende eines Blogartikels ja, ein Call to Action mit einfügst, ja, indem du einfach sagst: Okay, wenn du weitere, lieber Besucher, wenn du weitere Informationen willst, ja, dann klick auf den Link und ähm, forder dir ähm, heute gratis, was weiß ich, XYZ an, ja, da weitere Informationen halt an und ähm, dann wird die Person eben weitergeleitet, entweder auf deine, äh, auf deine Lead Capture Page oder auf ein Angebot oder was auch immer, also was eben du dann äh, als Ziel letzten Endes verfolgst und deswegen solltest du einfach dafür sorgen, dass du deine Besucher so führst, ja, ähm, wie du, da, da, dass sie eben zum Ziel gelangen. Ja, also Besucherführung ist hier dann das Stichwort. Ähm, der fünfte Punkt ist, wenn du dann ähm, deine ersten Interessenten hast, dass du dann auch in deine äh, E-Mails, ja, ähm, zum Beispiel eine Weiterempfehlung, ähm, einen Weiterempfehlungsbutton mit einbaust, ja, ähm, dass du einfach sagst, okay, hey, hör zu, du, du liest jetzt schon meine E-Mails eine Zeit lang. Wenn die Inhalte für dich hilfreich sind, dann teil sie doch einfach mit deinem Netzwerk, indem du einfach die E-Mail, ja, weiterleitest an die Person, wo du denkst, dass sie für sie interessant sein können. Und dann baust du einfach zum Beispiel ganz easy einen Link mit ein, ja, der dann eben. Ja, auf eine, eine Landingpage führt, wo dann die Person, wenn sie die E-Mail bekommt, ja als Empfehlung sich dann dementsprechend aus freien Stücken auch eintragen kann. Ja, ähm, das waren so meine fünf ja, äh, Impulse jetzt zum Thema Leadgewinnung, Interessentengewinnung. Ähm, ich hoffe, das Ganze war für dich ja wie immer hilfreich. Auch wenn ich jetzt nicht so sehr in die einzelnen Bausteine reingegangen bin, aber ich wollte das Video einfach auch dementsprechend ähm, wieder ja relativ kurz halten. Ähm, wenn du weitere Informationen willst, besuch meinen Blog. Wenn die Infos für dich hilfreich waren, dann würde ich mich freuen, wenn du ja, mir einen Daumen hoch gibst, wenn du das Ganze hier mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sind. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.